Es ist 9 Uhr in Berlin und in Zürich und auch in anderen Städten, in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich begrüße alle herzlich zur Foskes konferenz 2021, die dieses Jahr digital stattfindet und gleichzeitig auch in Rapperswil, wo sie eigentlich hätte vor Ort stattfinden sollen, was aus bekannten Gründen nicht geht. Wir haben aber auch ein großes Team vor Ort in Rapperswil und werden daraus auch einige Vorträge von dort hören. Ich möchte damit beginnen, den Leuten zu danken, die die Konferenz ermöglicht haben. Das sind zum einen natürlich die zahlreichen Sponsoren, die wir haben, die ich jetzt mal hier auf die Präsentation schalte und hoffe, möglichst gerecht ähm, durchzublättern, durch dass sich da keiner benachteiligt fühlt und alle ordentlich wahrzunehmen sind. Neben den ganzen ähm, Sponsoren, die wir haben, gibt es noch sehr, sehr viele freiwillige Helfer, die im Vorfeld ähm, wahnsinnig viel gearbeitet und organisiert haben und die auch jetzt während der Konferenz natürlich äh, sehr aktiv sind und dafür sorgen, dass die Redner rechtzeitig äh, auf die Bühnen geschaltet werden, die dafür sorgen, dass das äh, Venueless, wo wir alle drin sind und gerade zuhören, funktioniert und läuft. Äh, die im Hintergrund rödeln. Vieles kriegt man wahrscheinlich gar nicht mit, ähm, was so alles noch gemacht werden muss ähm, im Hintergrund. Bei der Gelegenheit vielleicht noch mal kurz ähm, ein Blick auf das äh, Venueless, was Sie alle vor sich haben. In der Mitte ist ja die Präsentation zu sehen ähm, mit den Sponsoren. Jetzt bin ich bei den Bronzesponsoren angekommen. Wir haben rechts, das sehe ich so im Augenwinkel, einen kleinen Chat. Da können Sie als Zuhörer äh, miteinander reden, miteinander chatten, ohne die Vortragenden zu hören ähm, und sich austauschen. Da gibt es einen zweiten Tab mit Fragen. Wenn wir zu Vortragsblöcken kommen, an den Fragen erlaubt sind. Das ist jetzt bei der Öffnung noch nicht so. Ähm, dann können Sie da die Fragen stellen. Das werden die Moderatoren beobachten und weiter dann am Ende der Vorträge den Moderatoren die Fragen stellen. Ähm, wenn Sie einen Blick nach unten wenden, äh, auch das passiert gerade schon, gibt es da so eine kleine Reaktionsleiste. Und ähm, da können wir ja gerade mal alle ausprobieren, den Sponsoren und den vielen Helfern, die ich gerade schon nicht namentlich, aber anonym erwähnt habe, einen kräftigen Applaus und ein paar Herzchen zu spenden. Ich hoffe, dass das da gleich ordentlich aufflackert. Auf der linken Seite in dem Venueless sollten Sie eine graue Leiste haben mit den verschiedenen Bühnen. Da können Sie einfach reinklicken und wichtig vielleicht noch, dass unten bei den Kanälen die Räume auftauchen, für die Sie noch angemeldet sind, also wenn Sie zu einem Workshop angemeldet sind und da Ihr Workshop-Raum nicht auftaucht, dann sollten Sie sich darum kümmern, dass er da auftaucht und das am besten über den Infodesk. Da komme ich dann gleich nochmal zu, was außerhalb von dem venue stattfindet. Jetzt nochmal kurz das Intermezzo zum, zum Foskes Verein, der ja diese Konferenz veranstaltet und organisiert seit vielen Jahren schon. Wir haben jetzt stand gestern 252 Mitglieder, wenn meine SQL-Kenntnisse da mich nicht verlassen haben und ich das richtig aus der Datenbank rausgeholt habe. Wir haben zum diesen Jahr die B1-Beiträge erhöht. Ähm, aber das sind immer noch die aktuellen, die jetzt hier draufstehen. Erwerbstätige 40 Euro, Studierende, nicht erwerbstätige 10 Euro. Also wer noch nicht Mitglied ist, ist natürlich herzlich eingeladen, auch beim Verein Mitglied zu werden, um unsere Arbeit zu unterstützen. Auch dazu gibt es dann noch weitere Informationen im Ausstellungsbereich. Letztes Jahr hatten wir unser 20-jähriges Bestehen, konnten das leider nicht feiern. Ähm, haben das aber nach wie vor auf dem Schirm und werden das noch in irgendeiner Form und irgendwann sicherlich nachholen. Der Foskes verein ist das Local Chapter der OSGEO, der Internationalen Foundation für Open Source äh, Geo-Software und Daten und der OpenStreetMap Foundation. Und die Konferenz steht hier unten noch, richten wir seit dem Jahr 2003 aus als, als Verein. Dann noch ein paar Neuigkeiten, für die die nicht ganz so dicht am Verein dran sind. Wir haben seit letztem Jahr September eine Koordinierungsstelle mit einem Büro in Berlin ähm, und auch einer Angestellten, das ist die, die Katja Haferkorn, ähm, die jetzt die Vereinsbelange dort koordiniert, Ansprechpartner für alle ist, die Fragen an den Verein haben. Das äh, beschränkt sich auch nicht nur auf die, auf die Mitglieder, aber natürlich äh, ist sie auch für die Mitgliederbetreuung zuständig, die Koordinierungsstelle. Stelle in Berlin. Das heißt, wenn man jetzt die Telefonnummer wählt, die auf der Webseite steht, dann geht seit letzten September auch wirklich jemand ran und man hat nicht mehr nur den ähm, altbekannten Anrufbeantworter an der Strippe. Wir haben relativ frisch ähm, im Technikbereich ein bisschen was gemacht, das geht natürlich auch alles weiter, ähm, aber das neueste Kind sozusagen ist ähm, unser, unser Kalender. Wir haben auf der Webseite den Abschnitt für eins, äh, Termine. Da sind auch dann unten ein paar Termine aufgeführt, die die als nächstes anstehen. Wir sehen da unten OSM Sonntag. Das war gestern jetzt die osm äh, die foskes konferenz äh, seit zehn Minuten. Nächster Termin, der hier veröffentlicht ist, ist das äh, Vorstandstreffen am 24.06 das ist um 19.30 Uhr, das muss vielleicht nochmal korrigiert werden. Vorstandstreffen sind auch öffentlich, den Link können Sie finden, wenn Sie sich da durchklicken, wer daran interessiert ist, einfach mal reinzuhören. Und das Neue ist eben, dass wir diese Subscription-Links für die Kalender haben, so dass man das auch bei sich einbinden kann, um da keine Termine zu verpassen. Gut, jetzt während der Konferenz und auch nach der Konferenz und vor der Konferenz ähm, kommunizieren wir auch über Twitter. Da muss man sich dann nicht bei irgendwelchen Mailinglisten anmelden und kann einfach diesen beiden Hashtags folgen. Ich denke, man kriegt jetzt während der Konferenz auch alles hier im venue mit. Aber wer bei Twitter einen Account hat, kann ja diesen beiden äh, Hashtags nochmal folgen. Foskes-Kompf und Foskes-Verein, um da noch die aktuellsten und neuesten Informationen mit zu bekommen. Genau, der Foskis-Vereins-Account, den habe ich hier deswegen nochmal erwähnt, weil der alte Account uns ähm, Anfang letzten Jahres um die Konferenz in Freiburg herum von Twitter gesperrt wurde und wir nie erfahren haben, warum das so war und jetzt gibt es eben einen neuen ähm, Twitter-Account für den Foskis-Verein, also wer sich wundert, dass da lange nichts mehr kam, liegt daran, dass der alte Account gesperrt ist. Okay, wenn Sie noch ähm, ein bisschen Organisatorisches zur Konferenz, ähm, auch auf der linken Seite in dem grauen Bereich im Venue-Less äh, gibt es oben das Willkommen, den Zeitplan und die Netzwerkwelt. Wenn man auf den Netzwerkwelt-Link klickt, kommt man auf äh, ein Gelände, das so aussieht, ein zweidimensionales, äh, der zweidimensionale Campus von Rappersville, der hier nachgebaut ist mit verschiedenen Gebäuden. Ein wichtiges und jetzt schon besetztes Gebäude ist auf jeden Fall dass das in der Mitte, das große Braune, wo man reingehen kann, wo die ganzen Sponsoren Ausstellerstände haben, die man da ansprechen kann, wenn man Fragen hat, wo es ein Infodesk für die Konferenz gibt, wo man jederzeit virtuell mit seinem Avatar hingehen kann wenn man Fragen zur Konferenz hat und Probleme hat oder zum Verein oder sonstiges drumherum. Der Foskes hat noch einen eigenen Stand, OpenStreetMap hat einen eigenen Stand. Da kann man, wie gesagt, hin, vorzugsweise in den Pausen und während der Vorträge sollte man, kann man natürlich den Vorträgen lauschen. Aber der, die Netzwerkwelt ist quasi jederzeit offen. Man kann da jederzeit hinwechseln und sich da ein wenig umtun. Wir wollen auch noch ein Gruppenfoto auf der Netzwerkwelt machen. Dafür gibt es eine Fotowiese ähm, unter dem äh, Haupt, Hauptraum, unter dem Foyer sozusagen. Ähm, da treffen wir uns alle morgen um 15.30 Uhr mit Avataren und dann gibt es einen Screenshot von allen. Anders ähm, wird das diesmal nicht gehen. Ich bin gespannt, wie das funktioniert und wie das dann aussieht. Das wird bestimmt lustig. Also vielleicht noch kurz zur Netzwerkwelt. Genau. Wenn man da rumrennt und jemandem in die Nähe kommt, dann öffnet sich ein Videochat. Nicht erschrecken und darauf vorbereitet sein, dass man auch da angesprochen wird und nicht völlig anonym unterwegs ist. Und es gibt auch Bereiche, eben der Infodesk, die Brunnen in der Mitte und die Besprechungs-, die, die Stände der, der Sponsoren, wo man mit mehreren Leuten gemeinsam reden kann im Videochat. So sieht dieser Innenraum aus, hier nochmal ein Screenshot von der Generalprobe und die Helfer, die dort rumlaufen, die sich ein bisschen besser mit der Technik auskennen, sind daran zu erkennen, dass deren Avatar einen roten Hut auf hat, damit sie auch wissen, wen sie ansprechen, wenn, ansprechen können, wenn irgendwie Fragen zur Konferenzorganisation oder so vorhanden sind. Dann bin ich auch schon fast am Ende mit der Eröffnung, ähm, wurde ich gebeten, noch einmal auf das wahnsinnig tolle ähm, Jeopardy heute Abend hinzuweisen und auch morgen Nachmittag. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ich glaube, das wird echt toll, auch in der, in der Online-Version. Ähm, der Johannes Kröger, der das äh, mitorganisiert und veranstaltet, hat hier noch mal eine Folie mir gegeben mit all den ganzen Preisen, die man da gewinnen kann. Ähm, es sind noch auf jeden Fall Plätze frei, auch für die Kandidaten, die daran teilnehmen wollen an dem Spielchen und einen der Preise gewinnen möchten. Vielleicht ähm, postet jetzt Johannes nochmal parallel im Chat den Link äh, zu weiteren Informationen dazu. Und ähm, ich möchte auch im Namen des Vorstands des Vereins darum bitten, dass äh, herzlich viele Leute sich da noch anmelden weil äh, uns als Vorstand angedroht wurde, dass wir, wenn nicht genug Leute kommen, da auf die Bühne müssen und mitspielen müssen und äh, wir wollen uns nicht so gerne blamieren. Äh, da gibt es wahrscheinlich Leute, die haben viel Fachwissen und können da brillieren bei dem Jeopardy. Und danach wird dann heute Abend noch, das finden Sie im Programm, ein gemeinsames Beisammensein in der Netzwerkwelt sein. Da wird es dann hoffentlich richtig voll, ähm, wo wir alle über das Gelände laufen und in verschiedenen Räumen treffen. Und miteinander quatschen, austauschen. Jeder macht sein persönliches Bier oder seine Wein auf. Und dann gibt es da heute Abend das, das Socializing, die, das Warm-up am ersten Abend der Konferenz, was ja dann dieses Jahr leider auch nicht live stattfinden kann oder nicht, nicht vor Ort. Okay. Das waren so die... Ersten Worte, bisschen organisatorisches zur Konferenz. Wir haben jetzt in diesem Block, der ja als Einzelblock stattfindet, das heißt, auf den anderen Bühnen ist zurzeit nichts los, bis, bis der nächste Block beginnt. Nur hier die Vorträge. Wir haben jetzt zwei Keynotes, die als nächstes kommen. Die erste Keynote ist Geodata on Steroids, Open Government, Geodata and Open Source Software von David Oesch. David Oesch ist Projektmanager bei Swiss Topo. Ähm, danach folgt, ich kündige das schon mal kurz an, äh, Stefan Keller von der Hochschule in, in Rapperswil mit der Keynote Open Whatever im Trend und im Clinch. Die beiden stehen jetzt wahrscheinlich live und in Farbe und in 3D. Im Foyer der Hochschule in Rapperswil, habe ich zumindest gehört, ähm, und werden jetzt diese beiden Keynote-Vorträge nacheinander halten. Und dann würde ich jetzt mal direkt in das Foyer übergeben und bitte die Regie dorthin umzuschalten. Und danach sehen wir uns dann hier wieder. <Musik>